Wir wollen, dass Rosa Luxemburg mitten unter uns ist, so wie sie auch mitten unter den Arbeitenden und Arbeitern waren. Und das, was wir hier enthüllen, ist natürlich eine Skulptur von Rosa Luxemburg. Wir möchten, dass sie einlädt. Einlädt, in diese Stiftung zu kommen, die Veranstaltung wahrzunehmen. Einlädt auch, sich mit dem Namen oder mit der Person Rosa Luxemburgs zu beschäftigen, neugierig. Sie soll neugierig machen. Interessanter Standort im extrem urbanen Stadtraum und jetzt auch richtig schön im turbokapitalistischen Milieu. Aber Rosa Luxemburg in ihrem Denken und in ihren Ideen ist immer noch relevant für heute und ist eine interessante Figur der Zeitgeschichte und die wird hier einfach weiterwirken, solange noch dieser Turbokapitalismus uns umgibt. Natürlich ist äh, wichtiger als die Statue die Frage, was Rosa Luxemburg für uns äh, als Stiftung, äh, die Namensgeberin Rosa Luxemburg, bedeutet. Und ich würde sagen, sie erinnert uns immer daran, dass sie eine ja, glühende Politikerin war, eine scharf denkende Theoretikerin. Eine gute Schreiberin, die das, was sie politisch gefordert hat, den Massen, auch tatsächlich nahebringen konnte durch ihre Schriften. Und sie war eine mitreißende Agitatorin, zumindest wenn man sich das Filmmaterial ansieht und sieht, wie sie die Menschen auch mitnehmen konnte. Rosa Luxemburg hat uns viel aufgegeben und manches findet sich auch jetzt erst, also Briefe zum Beispiel. Wir haben ganz tolle Forscher, die zu ihr arbeiten und die immer wieder Neues herausfinden, und die uns auch anregen, tatsächlich über das eine oder andere neu nachzudenken, es vielleicht auch neu zu interpretieren. Insofern, wir wollen Ihrem Namen alle Ehre machen.